Mein erstes ergebnis ist frei meine papierarbeit heute denn ich habe auf steinpapier gearbeitet darum geht es heute das ist schön glatt du siehst überhaupt keine einzige welle hier drin also das ist ähm, tolles arbeiten auf dem papier das habe ich dir ja schon mal vorgestellt vor langer zeit schon und heute habe ich mir gedacht dann machen wir einfach noch mal wieder was auf papier weil du ähm, hier besonders ja, ich glaube gerade für Anfänger ist es gut, nicht immer auf Leinwand zu arbeiten, weil doch die Hürde über die weiße Fläche da immer sehr groß ist und auf so einem Papier, da gibt es einen ganzen Block und da fällt es dir vielleicht leichter, das Risiko einzugehen, dass es mal nichts wird und das hast du eben bei dieser Arbeit sowieso gar nicht. Denn das wird immer was. Du äh, kannst jetzt das ganze Bild aufhängen oder dir eben danach einen Ausschnitt raussuchen. Und dementsprechend ähm, schau da mal ins Buch auf Seite XY. Ich weiß nicht, hänge dir das nachher an, ja, an, an das Video nochmal dran. Da ist nochmal ein Tipp, wie du eben ähm, aus diesem Werk jetzt auch nochmal äh, dir ein schönes ähm, Detail raussuchst. Also ja, viel Spaß heute mit dem Video. Und einen ganz schönen Sonntag für dich. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr ähm, ja, doch so eine ähm, ja, Community bildet hier. Und deswegen viel Spaß hier auf dieser Plattform und mit dem Video natürlich. Ich habe hier meinen Block und ja, da sind etliche Papiere drauf. Und ich nehme jetzt hier einfach immer die Papiere runter. Das geht ganz leicht. Und das Papier fühlt sich so seidig an, fühlt sich schön an und ja, ist so nicht so ganz reißempfindlich. Ähm, und ich will hier ja drei Blätter hinsetzen und werde die dann aufkleben und ja, und mache das jetzt gleich mal das ja, ist alles sehr sehr weiß mein untergrund ist auch noch weiß deshalb sehe ich hier kaum das papier mit der beleuchtung aber das Klebeband, was ich hier habe, das schreibe ich auch noch mal in die Videobeschreibung, ähm, denn das finde ich sehr schön, das lässt sich nämlich wieder gut lösen. Also ich habe hier als Untergrund einfach einen alten Kalender äh, genommen und klebe das da drauf. so ein schwarz und damit ziehe ich jetzt einfach mal ein paar schwünge hier drauf ohne nachdenken und einfach ein bisschen spaß haben jetzt ich merke es ist ein bisschen stumpf also ich muss gleich ein bisschen wasser noch mal dazu geben Genau so muss das sein. Ich meine, schau mal, du kannst jetzt hier einfach rüberarbeiten und durch das Wasser entstehen natürlich wieder tolle Effekte. Also einfach machen, ganz viel experimentieren hier heute. gebe ein bisschen Grün dazu und das ist so mein Plan: so Grün, Grau, Braun, vielleicht ein bisschen Blau, <lacht> wie ist so oft. Aber es macht ja nichts. Die Bilder können nachher auch komplett unterschiedlich aussehen. Also die müssen nachher auch gar nicht wieder zusammengehören und zusammengehängt werden, sondern es kann eins auch ein bisschen wilder sein und das andere ein bisschen ruhiger. Also das ist dann musst du dir jetzt gar keinen Gedanken machen. Kopf ausschalten. Ja, das ist das Schöne an der Malerei. Das tauchen jetzt hier schon wieder, ähm, ja ich werde inspiriert gerade von den Farbtönen, aber auch von den Mustern, die hier zu sehen sind und ich denke jetzt klar, gerade wieder an, an etwas und das hänge ich dann mal wieder ans Video hinten dran. Ja und jetzt kann ich halt überlegen, ob ich das weiter verfolge, diese Idee, die ich jetzt hier erhalte, oder ob ich ja so unbedarft einfach weitermache und wie auch immer das werden wird. Also ich brauche mir hier keine Gedanken zu machen, das weiß ich und wenn die Idee auftauchen soll, dann taucht sie eben auf und ich kann sie mit einfließen lassen. Macht so viel Spaß, es ist so schön, du kannst zeichnen und vor allen Dingen kannst du jetzt gucken, dass du hier einen Ausschnitt nimmst oder da einen Ausschnitt oder ja, es ist hier ein bisschen konzentrierter, hier drüben könnte noch ein bisschen was rein, aber es muss auch nicht, weil die, man weiß ja, dass man die nachher wieder auseinanderzieht und das ist schön, dann bist du noch ein bisschen freier in deiner Arbeit. Jetzt ist das Bild trocken und ich ziehe die Klebestreifen wieder ab. auf Seite 30 und Seite 31. Da findest du etwas zu der Spachteltechnik. Aber mir geht es eben auch um das, was ich ganz zum Schluss mache. Und das ist ähnlich wie auf Seite 16. Und es geht insgesamt eigentlich eher um die Bildaufteilung oder ja um die Bereiche eines Bildes. Und da schau noch mal rein. In der englischen Version das ist es immer zwei Seiten weiter. Also schön, dass sie alle da seitig. Ich freue mich total. Ich freue mich so sehr über diese vielen, vielen freundlichen Kommentare. Das ist ähm, so wertvoll. <lacht> vielen, vielen Dank und einen ganz schönen Sonntag für dich. Tschüss.